Hi, herzlich willkommen bei den Lightning Talks von Jugendhack Berlin 2019. Äh, ich freue mich sehr, dass wir schon ein äh, fast volles Publikum haben quasi. Und besonders freue ich mich auf unseren ersten Lightning Talk, quasi ein Highlight äh, mit Daniela Berger. Und zwar ist die Frage Wohin mit dem Code? Eine Einführung in Git. Viel Spaß. Genau, das wird jetzt. Ich werde hier ein wahres Feuerwerk abbrennen. Es wird euch gar nicht auf den Sitzen halten. Ähm, worum geht es eigentlich? Äh, Git ist oder allgemein sogenannte Versionskontrollsysteme sind eine der, der grundlegenden Fähigkeiten, die man haben muss, wenn man mit mehreren an einem Projekt arbeitet. Ähm, wenn man alleine Software entwickelt, dann kann man ohne klarkommen, ohne Versionskontrollsysteme wie Git oder Subversion oder was auch immer. Ähm, aber wenn man mit mehreren arbeitet, dann endet das in Tränen oder mit Blutvergießen, weil man, man schreibt dann Code und dann hat man sich vielleicht geeinigt, wo man den hinschiebt, und dann habe ich an dem Code gearbeitet und du auch und plötzlich überschreibst du mir meine Änderungen. Und dann komme ich zu dir rüber und sag, war nicht so cool, wenn ich noch ruhig bin. Und deswegen haben die Leute halt ähm, Git entwickelt, ähm, und das ist eben halt dadurch, ähm, äh, oder ist dafür da, dass wir halt Code teilen können. Git ist ein Verwaltungssystem, das dafür sorgt, dass wir mit mehreren auf derselben Codebasis arbeiten können. Wir arbeiten zusammen an Puzzle-Teilen und am Schluss kann man das äh, äh, zusammensetzen. Das heißt, einerseits äh, machen Versionskontrollsysteme äh, die gehen mit Konflikten um und andererseits ähm, haben sie äh, die Historie von der Software äh, im Auge, sodass, wenn irgendwas schiefgegangen ist und wenn wir festgestellt haben, hey, wir haben uns mit der Version komplett verrannt, dann können wir sagen, ist in Ordnung, wir gehen wieder an diesen Punkt zurück. Äh, Git ist nicht immer einfach? Ja. Git gets easier once you get the basic idea that branches are homeopathic, Morphic Endofunctious Mapping Submanifolds of a Hilbert Space. Das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, wir kriegen das trotzdem hin. Ähm, man braucht gar nicht alles von Git. Und ähm, im Zweifelsfall holt man sich Hilfe von Mentoren und Mentorinnen. Äh, und im Zweifelsfall werdet ihr, wenn ihr da was Komplizierteres erwischt habt, werdet ihr auch feststellen, dass die Mentorinnen und Mentoren auch googeln müssen. So. Ähm, was man braucht. Also auf äh, Linux und macOS ist meistens Git schon installiert. Wir können das ja hier mal ausprobieren. Äh, which Git? Wir haben ein Git, sehr schön. Ähm, großartig. So, ähm, bei Windows muss man die Git Bash installieren und dann kann man damit weiterarbeiten und es gibt ähm, für Git auch grafische Programme und es gibt für ganz viele äh, Editoren, gibt es Plugins, die äh, äh, Git grafisch aufbereiten. Was man sich jetzt, ähm, okay, das, das können wir, was man, was man sich klar machen muss, ähm, bei Git hat man ein sogenanntes Repository. Das ist das, wo wir in unserem Projekt unseren Code hinschicken. Und das heißt, wenn äh, irgendjemand hat das Repository idealerweise irgendwann angelegt und dann kommt ihr neu in das Projekt rein und sagt, ich brauche den Code und dann äh, sagt ihr dem Git, hey, ich brauche bitte mal einen Abzug von dem aktuellen äh, Stand des Codes und dann wird der ausgecheckt, das nennt man äh, läuft auch über Git Checkout, dann wird der ausgecheckt und dann habt ihr eine lokale Kopie von dem Code und dann könnt ihr da ändern und dann könnt ihr irgendwann sagen, hey, das äh, was ist jetzt soweit fertig, das wird wieder nach oben äh, wieder ins Repository geschubst, damit die anderen da auch drauf klarkommen und ähm, das macht ihr, indem ihr das erst addet, dann committed und dann pusht. Das sind diese drei Schritte, ohne die das halt nicht geht. Und äh, dann wird das tatsächlich wieder in das Repository eingebaut. Äh, Git guckt dabei nach, ob es äh, Konflikte gegeben hat und weist euch da gegebenenfalls darauf hin. Und ähm, dann steht das demnächst zur Verfügung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei Git sogenannte Branches anzulegen. Das heißt, wenn ihr erstmal irgendwo in Ruhe an irgendwas rumfummeln wollt, dann könnt ihr einen, einen könnt ihr abzweigen von dem derzeitigen Code äh, und dann auf dem Branch weiterarbeiten und dann hinterher den Branch wieder reinmergen. Gut, wenn man jetzt zum ersten Mal mit Git anfängt und zum Beispiel eine Git Bash oder eine, äh, ein Git auf dem, äh, auf dem Rechner hat, dann kann man halt diese äh, Kommandos angeben, ähm, mit denen man seinen Namen und sein äh, äh, E-Mail angibt. Und dann kann man hier mit dem sogenannten äh, SSH Keygen kann man einen äh, SSH Key generieren, weil man muss sich einen. Na, wo sind wir denn? Äh, man kann sich unter GitHub kommen oder unter gitlab.com, Das könnt ihr euch aussuchen, macht keinen großen Unterschied. Ähm, einen äh, Account anlegen. Also die meisten Repositories liegen halt unter GitLab oder äh, GitHub. Und da kann man dann äh, sich einloggen. Müsst ihr euch einen, ähm, einen Nutzerplatz anlegen. Genau. Genau, so. das war das, was wir eben hatten, SSH Key Gen. dann wird ein ähm, Privat, also diese Keys, die bestehen aus einem ähm, öffentlichen und einem privaten Key und den öffentlichen, den könnt ihr überall verteilen und den privaten müsst ihr geheim halten, nicht rausgeben. Ist mir schon mal passiert, dass ich einfach beide rausgegeben habe, dann kannst du die wegschmeißen. So, ähm, hier könnt ihr einfach sagen, ja, ist in Ordnung, die werden dann ähm, nach äh, UserPub SSH ID RSA geschickt Machen wir einfach mal und dann gibst du eine Passphrase ein. Ich gebe hier einfach mal Test123 ein, 1234 sogar nochmal, falls er sicher sein soll. Sage ich 1, 1234 und dann habt ihr hier ein, ähm, äh, habt ihr unter ähm, Cut. Users, Pop, SSH. pub. Wie, wie ihr seht, haben wir jetzt hier einmal ID RSA und einmal RSA Pub und das Pub ist natürlich der Public Key und den kann man sich mal mit Cut anzeigen lassen und dann könnt ihr das Ganze hier in Kontrolle nehmen und kopieren und dann, wenn ihr einen GitLab Account habt, dann habt ihr unter eurem Account in den Profiles oder im Setting, Moment, haben wir gleich. In den Settings gibt es die, na, hilft mir einer auf die, ah, da hier, SSH-Keys und da könnt ihr die hier einfach eintragen und der Witz an der Sache ist dann, dass das Repository diesen, den ihr hier eingegeben habt, dass das GitHub den SSH-Key, den ihr hier eingegeben habt, mit dem auf eurem Rechner offiziell, automatisch vergleicht und damit äh, euch sozusagen ähm, gegen ähm, das Repository autorisiert und weiß, dass ihr da mitarbeiten dürft. So, jetzt muss ich eben meine Präsentation wiederfinden. Genau, das sind so Sachen, also ich weiß nicht, können wir diese Re äh, Präsentation einfach gleich, ähm, damit die Leute sich das nochmal angucken, können wir einfach publizieren. Ne? Genau, dann braucht ihr nicht mitschreiben und nix. So. Ähm. Das gemeinsame Projekt nennt sich halt Repository, das Downloaden nennt sich Klonen und das, nennt, das macht man, indem man, ähm, äh, wie heißt es, äh, Git-Clone und dann den Namen oder die Adresse des Projektes eingibt. Ähm, die meisten Projekte, wenn ihr tatsächlich in dem äh, hier drin seid, und Projects, meine Projects, habe ich Projekte. Wenn ihr über GitLab gebt, dann gibt es meistens einen Link, wo ihr das einfach runterladen könnt. Ich habe tatsächlich kein Projekt. Wie traurig ist das denn? Äh, bin ich in Gruppen? Offenbar bin ich eher auf, warte mal. Eine Stunde später. Ach, wie verhext. So. So. Jetzt haben wir aber hier Projekte. So. Irgendwas zum Beispiel. Ich habe mal den Contributor Covenant. Äh, übersetzt und äh, da gibt es halt die Möglichkeit, ähm, irgendwo hier mit, müsste es die Möglichkeit geben, äh, hier zum Beispiel Clone or Download und dann könnt ihr hier, ähm, äh, nein, äh, habt ihr hier sozusagen ähm, die Adresse, die ihr dann runterladen könnt und die könnt ihr dann hier auch, ähm, äh, ähm, na, kopieren und hier eintragen. Na? Das heißt, ihr würdet dann hier äh, sozusagen äh, Git-Clone und dann ähm, die Adresse eures Projektes. Und dann würde er euch sich die lokale ähm, Version runterladen. Ähm, ihr könnt dann in my project, also das Ding, das heißt halt hier my myProject ähm, und wenn ihr dann in, in den Ordner, er legt euch dann den Ordner an und dann könnt ihr in den Ordner reinwechseln und dann kann man zum Beispiel mal mit Vim oder mit was auch immer an der Readme rummachen. Und die ändern und wenn man dann Änderungen gemacht hat, dann sagt man git add readme, man kann auch git add Punkt machen, dann nimmt er einfach das komplette Verzeichnis, ähm, dann kommt das sogenannte Commit und da ist mit minus m für Message, könnt ihr in Anführungszeichen eine Message angeben, bitte tut das, sonst habt ihr hinterher lauter Commits drin, von denen ihr nicht mehr wisst, was es eigentlich war. Schreibt äh, meine erste Änderung, schreibt, was da passiert ist, habe Tippfehler gefixt und so weiter und so weiter. Das sieht man dann auch hier hinterher in den, keine Ahnung, das sieht man dann, die sieht man dann hier, dass man sagt, hier added license, forgot Ne, Changelog, Colour Scheme, was auch immer, das sind dann hier die, ähm, wie heißt das, lass mich in Ruhe, ähm, das sind dann hier die Commit-Messages, ähm, wo man sehen kann, was passiert ist ähm, und wo die Leute dann auch auf Anhieb sehen können, was ihr da gerade gemacht habt. Genau, und dann wird als letztes git push gemacht, da kann das sein, dass er nochmal nach dem Passwort fragt ähm, und dann schiebt er das halt ähm, äh, auf das Repository, also das add heißt erstmal nur, ähm, das sind die, die Dateien, die ich jetzt hier in die Versionskontrolle nehmen will. Committen heißt, äh, mach sie soweit fertig und erst mit dem Push kommen sie dann tatsächlich ins Repository. So, jetzt haben wir, können wir feiern. Yay, wir haben was ins Repository geschrieben. Ähm, und wenn wir was runterziehen wollen, dann machen wir das mit git pull. Ähm, wenn, wir schon, wenn wir gerade in dem Projekt drin sind, machen wir das mit Git Pull und dann kriegen wir automatisch die neuesten Änderungen, die sich bisher auf, äh, auf dem äh, Projekt ergeben haben. Das sollte man, beides sollte man regelmäßig tun, weil je weiter äh, ich zulasse, dass meine, meine lokale Datei sich von dem, meine lokale Kopie sich vom Repository entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hinterher beim Wiederzusammenführen zu Konflikten kommt. Und deswegen also regelmäßig Sachen äh, committen und pushen und regelmäßig auch pullen, äh, weil äh, damit sich das äh, gegen ein, gegeneinander äh, äh, gegenseitig ausgleicht. Wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man mit dem Checkout, das heißt eben halt, hol mir, hol mir wirklich die, die ähm, Überschreibs auch, kann ich mit äh, Checkout-Filenname ähm, mir die letzte Version aus dem Repository runterholen und damit meine überschreiben. Und äh, das wären jetzt so Sachen, die ich auch googeln müsste, ähm, wenn man also wirklich äh, komplett Mist gebaut hat, dann kann man also hier mit eskalierender Härte sozusagen auf das, auf die lokale Kopie zu, zuhauen. Ne? Also das ist, ähm, das passiert alles lokal. Genau, branches. Das ist eben halt genau diese Sache. Wir machen das zum Beispiel bei mir auf Arbeit, machen wir das häufig, dass wir den sogenannten Development Branch haben. Da ist alles drin. Da ist auch das drin, was gerade sozusagen Stand der Dinge ist. Und wenn ich jetzt an einer neuen Funktion arbeite, dann erzeuge ich einen neuen Branch, arbeite daran an, in meiner Funktion und kann damit auch Dinge kaputt machen, weil das läuft parallel. Und meine Kollegen wissen, dass wenn sie irgendwas auf unsere Server schieben, dann kommt das immer aus dem Development Branch und der ist, der funktioniert immer und erst wenn ich sicher bin, dass mein Branch funktioniert, dann wird der wieder in den äh, Development reingemerged. Das ist eine, eine gute äh, ähm, Technik, ähm, dass man äh, einen Development-Branch hat und dann im Zweifelsfall äh, abbiegt. Das heißt, ihr würdet ein ähm, git-checkout-b, heißt, wenn es diesen Branch noch nicht gibt, dann erstelle ihn bitte, Feature X. Wenn ihr dann ähm, entweder, wie Master oder Development, das sind so zwei, zwei ähm, gängige ähm, Sachen, die man da benennen kann. Ähm, wenn ihr zu einem anderen Branch zurück, dann macht ihr das mit Git Checkout anderer Branch oder wieder zurück Git Checkout mein Branch. Und ähm, wenn ihr das erste Mal versucht, einen Branch zu pushen, dann sagt er euch, das geht so nicht und gibt euch ein Kommando, das ihr stattdessen benutzen sollt. Äh, und dann das irgendwie so Git Push Origin und so weiter und so weiter. Das macht er mehr oder weniger automatisch. Wenn ihr dann fertig seid und euren Branch in Development reinmergen wollt, dann müsst ihr Development Auschecken, also Git checkout development oder Git checkout master und sagt dann Git merge mein Branch und dann wird versucht den äh, in euren in dann wird euer Branch ins Development reingemerged. Äh, kann man auch wieder löschen, auch so ein Ding genau. Ähm, ihr werdet irgendwie also wie gesagt ganz wichtig keine Panik, ihr werdet irgendwie in 99% der Fälle irgendwie mit mit ähm, Add, Commit und Push und Pull und Branch werdet ihr auskommen. Das ist, wenn man ein bisschen Übung gekriegt hat, äh, ist das alles gar nicht so schlimm. Ähm, wir sind alle in der Gegend ähm, und sind auch im Soleb und äh, helfen gerne. Ähm, wir hatten schon, dass man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Äh, hier sind äh, Git cheat sheets äh, Alle Leute arbeiten damit, das heißt, man kann Dinge auch sehr schön googeln und ich glaube, das war es an dieser Stelle auch schon. Auf den Punkt 15 Minuten Perfekt. läuft, gibt's. Uhu. Danke Daniela, sehr schön.